Staatsbürgerkunde. Folge 42, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ich war im Sommer unterwegs an der Ostsee und bin auf meiner Rückreise in Teuro in Brandenburg vorbeigefahren. Und zwar nicht zufällig, sondern hatte mir eine Hörerin, die Carsta, einen Vorschlag gemacht und zwar doch mal über Menschen mit Behinderungen zu sprechen, die in der DDR gelebt haben. Und sie kannte da eine Familie und ich bin dann zusammen mit ihr und ihrer Mutter eben bei der Familie Fubel in Teuro vorbeigefahren, denn die Tochter Susanne ist eben mit einer Behinderung auf die Welt gekommen und wir haben uns mal eine Stunde darüber unterhalten, wie das sich so gestaltet hat, wie sie zur Schule gegangen ist, wie sie die Ausbildung gemacht hat, wie sie eine Arbeit gefunden hat und wie sie auch mit den Menschen in ihrer Umgebung zurechtgekommen ist, beziehungsweise auch mit dem System DDR. Und ja, herausgekommen ist eine große Gesprächsrunde, die ich jetzt nicht mit Headsets aufnehmen konnte, weil wirklich ganz viele Leute am Tisch saßen. Also wie gesagt, die Karsta und ihre Mutter, ähm, die Frau Fubel und Susanne Fubel, die Tochter. Später kam dann noch äh, ja, ihr Vater dazu und äh, ich eben. Und wir saßen da an dem Tisch und ich denke aber, das Mikrofon... Ähm, dass ich auf dem Tisch stehen hatte, hat alles ganz gut eingefangen. Leider auch den Platzregen eines plötzlichen Gewitters, der uns in dem Wintergarten da überrascht hat. Das ist dann im Mittelteil, ähm, ja, wird es ein bisschen laut durch den Regen. Und irgendwo im Raum war auch noch ein Handy versteckt. Das hat es leider auch ab und zu mal in die Aufnahme geschafft. Aber ich denke, es sind alle gut zu verstehen. Und ja, das, was erzählt wird, ist auf jeden Fall interessant, fand ich. Und ich wünsche euch jetzt viel, ja... Vergnügen und Erkenntnis gewinnen bei dem Interview und danach hören wir uns noch mal kurz wieder. Los geht's! Äh, herzlich willkommen, äh, wobei ich bin gar nicht äh, bei mir zu Hause zu Gast, <lacht> <lacht> <lacht> sondern bei Familie vogel in Teuro. Schönen Tag! Äh, und dabei ist äh, Carsta Schwabe, die mir den Tipp gegeben hat für dieses Interview heute. Hallo! Hallo! Äh, ihre Mutter Sie sitzt Hallo. auch am Tisch. Hallo. Hallo. Und äh, eben wie gesagt, äh, Erik und Susanne Vogel. Schönen ja. guten Tag. Guten Tag. Ja, und äh, Carsten hat mich auf das Thema gebracht und äh, wir wollen mal versuchen zu sprechen über, ja, was mit Sonderschulpädagogik ähm, in der DDR, beziehungsweise ja, wie die DDR eben mit solchen äh, anderen Bildungsformen umgegangen ist. Und äh, ja, vielleicht, wir haben gerade schon beim Kaffeetrink kurz darüber ge gesprochen. Dass Susanne eigentlich in der Schule immer ganz, ganz gut gefallen hat. Ja, ja. Ja. Vielleicht können wir mal kurz darauf kommen. Wie, wie ist man denn in diese Schulform gekommen beziehungsweise Wie kam denn der Start dann noch ins Spiel? Also ich muss mal sagen, Susanne war ja schon als Baby irgendwo auffällig. Mein es persönlich nicht gleich, aber sie hat spät laufen gelernt, war schon drei Jahre. Mit dem Sprechen war es auch immer so schwierig. Dann wurde ich, wurde ja immer. Schulen, ne, Mütterberatung gemacht mhm. bei uns damals. Ist ja heute kaum noch, glaube ich, oder? Ja, doch, es gibt so eine äh, Untersuchung, Naja, diese äh, Reihen unter drei, Reihen, drei ja. Und so also da wurde regelmäßig alle 14 Tage oder alle vier Wochen wurde man dann hingestellt und man musste dann zu dieser Beratung gehen. Und da wurde ich dann eben geschickt zu so einem Psychologen. Der hatte sie dann sich angeguckt und hat mit ihr gesprochen versucht mit ihr zu sprechen und da sie ja schlecht reden konnte musste ich zum Logopäden haben wir eben Sprachunterricht genommen was eigentlich auch so ein bisschen gewirkt hat ja und dann war sie auch hier im Kindergarten richtig in dem normalen Kindergarten und da wurde sie eigentlich auch anerkannt und integriert und eigentlich hat sie sich da auch immer wohl gefühlt. Ne? Ja. Sie hatte ja dann nur ihre jüngere Schwester, die hat immer ein Auge drauf gehabt. Und auch hier die Kinder aus dem Ort, die waren eben doch alle. Susanne ist eben ein bisschen anders. So. Das war eben so. Das hieß aber nicht von um diesem Stichwort die, die kreativer Kindergarten, wie man es heute kennt. Das war eigentlich der ganz normale Kindergarten, in denen alle Kinder gegangen sind. Ja, in so einem normalen Kindergarten, ja. ja. Und ich meine, und hier, heute ist es ja so, dass die Kinder ja teilweise extra geschoben wurden, ne? wenn ich mich so erinnere, die Anfänge. Jetzt versucht man die ja auch wieder reinzubringen. Ja, dann Sie ein bisschen auf die Kindergartenform, glaube ich, auch an, je nachdem, wie das Konzept dann ist von dem Kindergarten, ob das ja, dann eben als integrativer Kindergarten läuft oder nicht. Ja, und dann vom Kindergarten aus haben sie dann, wurden ja immer Vorschuluntersuchungen gemacht. Und von da aus wurde uns dann vorgeschlagen, sie in die Sonderschule zu geben. Und die Sonderschule war ja in Königs Osterhausen. Dann wurden wir dorthin bestellt, dann haben wir uns das da angeguckt und war das eine Klasse, eine Klassenlehrerin. dann hatten sie Mathe, Deutsch, Zeichnen, Hand, Backen, Backen, Backen, Kochen, alles so eine praktischen äh, äh, Fächer Hand, eigentlich. Handarbeit. Ja, und dann musste sie im Prinzip jeden Tag von Teuro nach Halben mit, mit dem Fahrrad fahren und dann musst sie so in den halben Zug steigen und musste das nach Hause fahren und dort ist sie dann über die Straße so quer rüber, das war das eine Route, da war dann die Sonderschule. Und das hat sie dann gemacht ab dem siebten Lebensjahr, bis 14, 15, 15 also sie das war schon eine ganz schöne Sprengung. Ja, war eine Leistung. Ja, ich bin den ich, ich <lacht> Rad <lacht> die Strecke gefahren, aber mit dem Zug... schon. Ja, und, und so da habe ich, hab ich dann nicht. auch immer gesagt, solche Kinder sind eigentlich nicht schlau genug oder zu dumm, in eine normale Schule zu gehen, ging ja nicht. Aber mit dem Zug und einem Fahrrad alleine bis, halb, bis KW zu fahren, das ging. Da war nicht so wie heute. Da kommt extra ein Auto und bringt die Leute hin. Die Fahrkosten, die brauchten wir nicht bezahlen. Die waren kostenlos. Die Fahrkosten, die fahren wir wieder zurück. Ja, das war eben kostenlos. Also, und bezahlt dafür haben wir auch eine Strippe, Alles kostenlos. Ich meine, wenn man sich wie Kinder heutzutage in die Schule gebracht werden, also wirklich jeden Meter fast gefahren werden. Ja. Und, äh nicht? und da habe ich auch immer gesagt, das ist so. Es war bei Wind und Wetter. Wer in der Schule war, war Susanne. Die Kinder aus der Gegend, die da um die Ecke gewohnt haben, die sind bei Schnee und Sturm nicht bis eine halbe gefahren. Also war da. Hat dann die Lehrerin manchmal schon mit mir geschimpft, wenn so ein Wetter ist, brauchen sie das Kind nicht schicken. Ich sag, Schule ist Schule. Immer, immer Zug <lacht> Siehst du auch, und die Schüler untereinander, die waren auch so hilfsbereit. Ne? Sie ist zum Beispiel mal in verkehrten Zug gestiegen. Da haben sie das gesehen, aus einer ganz anderen Klasse, und haben gerufen, Susanne, komm raus, du sitzt im falschen Zug, ja, das ist Und sie ist auch in den Eilzug gestiegen, ist nach Lübben gefahren. <lacht> <lacht> und da war aber eine, eine Bekannte im Zug, die sie dann nachher gesehen hat, und dann, sind wir beide, hat diese, alle? Ah, die hat sich auch verfahren, wahrscheinlich, die hat sie dann wieder mit nach Hause gebracht, ne? also. also ich meine, äh, ich muss mal sagen, so, die, die, Hilfe untereinander war da ganz toll gewesen. Ja, und auch in die im Unterricht, Machen. die Lehrer, die haben sich Mühe gegeben, die haben, die haben dann eben Buchstaben und nochmal und nochmal, wo ich dann manchmal ausgerastet bin, also die hatten immer eine Ruhe weg ja. also kann ich nicht sagen, und auch Ausflüge gemacht und sind die auch als Eltern mitgefahren. Mein Mann, selbst mein Mann, der ja sonst sich um dich so gekümmert hat, da hat er mitgemacht. Würde sagen, das ist eher auch typisch für so eine kleine Gemeinde, kleines Dorf, dass man da nacheinander schaut, oder war das schon was DDR-typisch ja, das, so das kann ich nicht sagen, aber hier bei uns im Ort oder so auch in der Gegend, also muss ich mal sagen, denke mal schon. Und da ja hier alle Dörfer sind, ich denke die Leute aus dem Ort und auch in den umliegenden Dörfern, denke ich mal, dass die sich äh, doch irgendwo damit immer denn... Äh, Abgefunden haben oder ja. haben das akzeptiert. Hätten Sie sich gewünscht, dass es da vielleicht äh, Unterstützung gegeben hätte, gerade zum Beispiel jetzt Transport? Oder hat man dann einfach gesagt, okay, dann fährt man eigentlich selber mit dem Zug? Oder hätten Sie sich gewünscht, dass Sie manchmal mit, äh, mit Transport mitgenommen worden wären? Oder war das kein Problem mit dem Zug? Ach, mit dem Zucker ist das doch spannender. Naja, ja, aber ich denke mal, in den unteren Klassen der ersten, zweiten, dritten Klasse, das ist doch bestimmt ein Problem, da hast du bestimmt manchmal Bauchschmerzen gehabt. Oder? Ja, aber weißt du, es sind da so viele gefahren und auch von halbe von Uderien Und die waren ja zum Beispiel hier die ja, vielleicht, ja. und die haben ja weiter hinten gewohnt. Die haben sich alle gekannt, die Kinder, letztendlich, und da hat jeder nach hinten geguckt. Ja. Ja? Also ich durfte ja auch mal fahren, ja, ja. da gehörte nach KW, kennst du mhm. ja auch. Mit mit dem Zug, ähm, ich fand ja immer den Schulweg am spannendsten. Ja, ich bin immer schon mal zum Bäcker gegangen und mir Zuckerbrücken gekauft und dann bin ich zur Schule gegangen. Und, und hat irgendwie äh, äh, kannst du die Leute dann schon auf dem Bahnhof? Ja, also, weil die, die kannten mir schon? schon. Ja, Fahr kannten wir schon mehr und immer ja. halt die Fahrkarte vergessen, hat der Schaffner ein Auge zugedrückt. Und Na ja, was heute manchmal nicht ist, die Kinder rausgesetzt. Oder die Leute vorher... Äh, Hinterher, ich scho, äh, erstmal wo, wo ich, auch mal den Zug rein, Und dann bin ich die Le äh, nicht geschoben, die Leute, <lacht> drin kamen. Und immer bin ich mit einem mit ein, äh, ein Schüler, Mitschüler, Eisenden gegangen, wollten wir Zug einsteigen, musste ich mal den nächsten fahren. Ja, weg, war hm. so. Ja, man hat sich denn schon manchmal, wenn sie denn den Zug verpasst hat, ne? wenn man also gar hat gar kein Telefon, Beispiel, ja kein Telefon, muss man ja mal. Ja, Telefon nicht. Und mal hatte ja auch kein Auto. Ich meine, wir hatten zwar ein Auto, aber das war ja das Sonntagsauto und fahren konnte ich damals auch noch nicht. Nee, da konnte ich noch nicht Auto fahren. Nee. Mhm. Naja, es war ja früh immer jeden Früh. Immer und äh, noch da und konnte man nicht so wie heute sagen, naja, du fährst du rasch gucken, was ist da passiert. Du ne? dran oder so, oder? Das ging einfach nicht. Ich und meine, das, das kann hat einfach nicht geklappt. Das kann man gar nicht mehr nachvollziehen. <lacht> ja, Wenn man mit Jugendlichen spricht, oder mit Eltern spricht, dann ja? denkt man, wie ist das überhaupt möglich, dass man ohne Handy und ohne das Auto... Geht und alle, und und und das geht und viel schöner ja. manchmal, oder? Ich fand ja. das manchmal nicht. Wenn ich mir haben jetzt meine Enkeltochter sie nur mit dem blöden Handy in der Hand oder, wie heißt das jetzt hier, Smartphone oder was ja. das da ist. Das ist ja furchtbar. Nee, aber ich meine, das, das war das schon irgendwie besser, muss ich mal einfach so sagen. Ja, man hat sich dann halt selber organisiert, beziehungsweise hat sich dann halt ähm, auch, hat auch improvisiert in dem Moment, wo es halt was zu erledigen gab. Mhm. Ich habe es auch geschickt. Ich sage hier hast du Geld. Oh, das, bringt es mit. Und das macht sie ja, äh, hat sie ja immer gemacht. Das Einzige, was sie eben auch nicht kann, mit Zahlen umgehen. Das geht nicht. Rechnen. Mal so zwei und drei und so, dann geht ja dann vielleicht nochmal. Aber wenn ich jetzt sage, geh einkaufen, gib mir mal fünf Euro, oder ich bring dir mal, oder ich habe dir was mitgebracht, fünf Euro, krieg unter Garantie 50. Ne? Und wenn sie hier ein halber Einkaufen gegangen ist, hat sie nur Großgeld genommen. Und da ja die Verkäuferin sie kannten, es ist dann einfach so auf dem Dorf, die haben ihr das dann schon richtig rausgegeben. Da musste man keine Angst haben, dass jetzt so geschwindelt wird oder dass sie ihr zu wenig Geld rausgeben. Also Und auch selbst jetzt noch, die nimmt ne, nie das Kleingeld im Portemonnaie. Immer eine große, immer ist <lacht> groß. also eigentlich schön, dass äh, das, was man mit dem Schiff und Integration hat, dann eigentlich damals schon so richtig von sich aus funktioniert hat, also, dass man wirklich ja. sich gegenseitig hilft und aufeinander aufpasst und äh, ja auch unterstützt. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, du warst auch im der auf der Schule, oder? Ja. Also da gab es dann sowohl äh, die, die Sonnenschule als auch die, weißt du, was war es denn? Ja, das muss man ja dazu sagen, das ist ja viel später. Du bist ja erst mit ja. vielen Jahren. Also ich war noch Jung hier, habe das noch mitbekommen, aber in KW war ich erst nach, lange nach der Wende zur Schule. Okay, auch nicht wollte drauf. Also es ist quasi die größere Stadt, wo dann quasi alle Schulen dann Ja, da zusammen. war ja der ne? Und aber eigentlich ist ja die Schule normale Schule hier sogar. Nicht. Die normale ach, Schule war hier. Klasse. Klasse. Ja. Ah, okay. Und ja. ähm, die, die Klasse, die Sie gegangen sind. Ähm wie viele, aus welchem, oder wie viele Schüler waren da in dieser Klasse? Sieben äh, Jungs waren und ein, äh, eine Mädchen. Die war die Einzelne. Ja, ich war das Einzelne, war A und B. Also B war eine, die drei Mädchen und ich war die Einzige Mit sieben Jungs. Das waren, das waren die zwei Klassen, die eine Klasse geteilt war, haben. Die so ein bisschen, äh, bisschen besser waren, vielleicht so in, in ihrem Aufnahmeverfahren oder Aufnahmevermögen. Und die andere war die, die eben ein bisschen schlechter und die eben das nicht haben. So, so, aber schon kleine Klassen dann eben. Ganz kleine Klassen, ja. ja. Und die Lehrer hatten wirklich Zeit. Ne? Die haben sich auch mit jedem einzelnen Schüler hingesetzt und haben auch in der Schule dann die Hausaufgaben gemacht. Ich habe dann zu Hause müssen wir dann auch immer üben, aber trotzdem. Und das ging dann nachher bis zur achten Klasse. Dann hatte sie ja dann die Konfirmation, Jugendfeier, die hatten wir ja dann nicht, Eigentlich. aber eine richtige, schöne Abschlussfeier haben sie dann auch gemacht, so wie in der normalen Schule Ja und dann wurde so gleich von dort aus. Und wurde so weiter delegiert zur Ausbildung praktisch. Und das war dann auch im Königswusterhaus? Das war auch im Königswusterhaus und das war dann im Krankenhaus als, wie nannte sich, Hauswirtschaftshilfe oder sowas, als Wirtschaftshilfe, also praktisch als Reinigungskraft. Gab es da ja verschiedene Vorschläge, was man dann nach der Schulausbildung machen konnte? oder? Naja, sich was wünscht? Nee, naja sicher, aber man konnte sich ja nicht so viel aussuchen, sie konnte ja nicht so viel machen. Aber man hat dann schon die Vorschläge bekommen. Ja, also, ja, ja. So, aber, also, du musst dich das da sehen. haben wir gedacht, ne, das ist das Beste, der Beste, Weg zum Krankenhaus ist nicht so weit, das kriegt sie, die Fahrt nach KW Kenze. und da hattet ihr eigentlich auch, oh, da war sie in der Küche. Ne? Hm. Und dann sollte ich auf Station, aber Station bin ich nicht mehr reingekommen. Ja, Einmal war, bin ich mehr reingekommen. Dann war nachher die Wendezeit. Ja, und dann ja wohin, Reinigungskräfte und so was gab es im Krankenhaus? Nicht mehr so, aber da wollten sie so auch loswerden. Ja, und dann gab es ja noch das Ambulatorium, muss ja. ich mal so sagen. Und dann muss ich mal sagen, der Bürgermeister, den wir damals hatten, der kannte mich ja auch ganz gut und ich auch. Und da ja, das Ambulatorium zur Gemeinde gehörte, bin ich dahin und dann sagt er, ja, die übernehmen wir. Also Gemeinde hat sie genommen als Reinigungskraft im Ambulatorium und da hat sie sich ja eigentlich auch ganz gut gemacht. Ja. Ist für alle Leute eingerufen gegangen, hat alle bedient. Ja. <lacht> hat sauber gemacht, also das hat ihr glaube ich auch Spaß gemacht das ist der von der ist so eine Einrichtung gewesen, wo alle Mediziner zusammen waren. Ah, okay. ein Zahnarzt also, und und ein und da waren äh, Allgemeinmediziner, Zahnarzt, Physiotherapie, Apotheke und dann kam einmal die ein Gynäkologe raus, ein Frauenarzt, äh, Augen also ein Augenarzt raus, ein Orthopäde. Ist also ja so ein bisschen wie Poliklinik? Und Kinderarzt. Arzt, auch? So ja. so Kinderarzt. Wie, Kinderarzt auch. So wie die Poliklinik okay. jetzt, die ja wieder groß ja, und ist. Ja. Ne, was es ja eigentlich schon alles gab. Und ne? Ärzte raus und was jetzt dieses Eis da ja. genau. Und Röntgenabteilung, die ja dann nachher auch platt gemacht hat. Und ein Labor, Labor war. Labor hatten wir auch. Wir hatten wir alle, die hatten. Die haben. Also kann ich mich auch noch daran erinnern. Also, meine Mutter hat ja da auch drin als Rückenassistentin gearbeitet und ich habe ja viel Zeit so nach, nach Kindergartenhort, nach der Schule da verbracht und habe ich dich ja, immer getroffen. ja. <lacht> ich war mal getroffen. Das war immer spannend, weil du hast, ich war auch klein und hast dich dann immer mit mir beschäftigt und naja <lacht> musst immer irgendwie beschäftigt. Ja und dann, dann kam ja dann wurde das so, Ambulatorium wurde ja dann aufgelöst und dann wurde so von der Gemeinde übernommen. Auf dem Soldatenfriedhof. Das hast glaube ich, auch mir schon geschrieben gehabt. Ne? Ne? Die jetzt, und da ist er eingestellt und da in der Zwischenzeit, gleich nach der Wende, haben wir dann auch versucht, jetzt den schwerbeschädigten Ausweis zu kriegen, den wir ja dann auch gekriegt haben mit 80 Prozent. Gab es den auch schon in der DDR? Gab's den gab es auch, auch, aber da Nachweis? war das ja alles nicht so wichtig mit dem schwerbeschädigten Ausweis. Da, da war das eben so. Und da habe ich auch nie so dran gedacht. Aber dann hat, hatte ich da ja Verwandte im Westen und die haben gesagt, mach das, wenn sie einen Ausweis hat, dann kann sie nicht so schnell gekündigt werden. Naja, und dann habe ich das in die Wege geleitet und die Ärzte waren eigentlich auch sehr kulant und ich meine, sie brauchte das ja auch. Und sie kann ja auch nichts alleine, so geschäftliche Dinge machen. Und äh, ja, naja, dann haben wir die gekriegt und dann war sie jetzt auf der Gemeinde. Der Gemeindefriedhof ging dann nachher zum amtschenkenländchen da wurde sie dann mit übernommen. Also das ging alles dann automatisch im Prinzip. Ja? Sie war eben da und sie äh, wurde eben weiter beschäftigt. Und jetzt ist sie zum Volksbund gegangen, am Deutschen und, und da ist sie jetzt voll drin. Haben Sie mitbekommen, oder haben, haben Sie mitbekommen, wie es, äh, wie es Ihren Klassenkameraden denn so ergangen ist, was aus Ihnen geworden ist? Nee, kein Kontakt. Nee. Nee. also das ist, die waren Eigentlich alle aus den unterschiedlichen, mhm. so die ersten Jahre, so da hat man ja den einen oder anderen noch getroffen, aber jetzt nicht. Einen weiß ich, der wohnt in Birkholz, da weiß ich, dass der da weg ist und dass der auch verheiratet ist. Alter gewesen, dein ja, Alter, ja. Alter, das und der eine Junge, der kam aus Besten See. Und, und, und, und zwei kamen aus Besten See und der andere kam von Mittenweil und der andere kam von Künnikushause. Von ja, also da haben wir denn gar keinen Kontakt mehr. Nee, die wollten ja auch Na Naja, ich die konnten sich selber nicht so mhm. ausdrücken oder artikulieren und dadurch ist es wahrscheinlich auch alles so... Ein, dann ein bisschen eingeschlafen, bin ich. wie bei uns. Ich meine, ich habe mit zu meinen ehemaligen Schulkameraden ja, keinen Kontakt klar. mehr, ne, weil ich bin ja gleich mit 17 da weggegangen. Was denn da? Was sie gesagt haben, also, das klingt ja schon, klingt ja schon gut, dass, dann, dass sie sich dann alles um selber, selber kümmern konnten, dass sie noch ja, gleich Ausbildung und Anstellung gefunden hatten. Ähm, klingt es aber auch so, wenn man jetzt nicht selber so aktiv gewesen wäre, hätten wir dann noch große Forderungen bekommen oder Unterstützung bekommen von vom Staat oder hat er oder hat das System eigentlich eher versucht, die Leute in eine normale DDR-Biografie unterzubringen? Gab es da gar, gar keine speziellen Konzepte immer so was? Keine Ahnung. Also, naja, stopp, stopp. Es ist ja im Prinzip, wie du schon gesagt hast, es ist ja in äh, im Kindergarten dann äh, durch die Vorschule ist genau, das ja. ja festgelegt worden und eigentlich war es ja so in dem System, dass äh, ja die eigentlich gefordert werden konnten so im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja. Also dafür wurde ihr sorgt okay. und das ging ja nachher auch weiter. Das waren ja nicht nur äh, die Kinder, selbst äh, die äh, äh, Straffälligen oder irgendwas wer, damals in der Nervenklinik in Torwitz gearbeitet zu DDR-Zeiten und eine Sozialarbeiterin hat bei uns im, im, war mit, im Team mit drin und die hatte, da habe ich dann mal mitgekriegt, wie die sich eingesetzt hat, äh, ja, wenn dann jetzt so alkohol waren oder dass sie sich dann wirklich den Verstand so richtig äh, ja, versoffen haben kann ja, so sagen, ja um es auf den Punkt zu bringen diese, die dann manchmal auch straffällig geworden sind, ins Gefängnis kamen oder sie kamen dann in die Nervenklinik, dann haben sie ja, zu DDR-Zeiten war es so, die haben dann, äh, wurden durch die Arbeit oder durch Nachbarn oder was, kamen in, in die Klinik und dann mussten die eine äh, Entzündungskur machen. Die haben sie gekriegt, ob sie wollten oder nicht. Die sind ja meistens im Medellinium oder auch ja, okay. äh, noch äh, gearbeitet worden. Und dann, dann kam diese ganze Masche, Maschinerie in, in Gang und wenn die dann wieder trocken waren, oder einigermaßen es so, dann äh, ist die Sozialarbeiterin, mit denen zum Beispiel, Erstmal nach Hause gefahren, weil es, meistens war es ja so, die sind da in den schlimmsten Zuständen los und dann ist die erstmal und hat versucht eben so, dass die nicht gleich wieder sagen: Oh, da trinken wir erstmal Gut, ein. ein cool die Hose, ne? Und da hat die sich auch gekümmert. Die hat sich dann um die Arbeitsstellen gekümmert und, äh, und teilweise auch um Wohnungen, wenn die dort im Gefängnis kamen. Dann äh, wurde sich um Wohnung gekümmert. Da werden schon andere mal gesagt, ja, wir kriegen keine Wohnung, mhm. aber die kriegen ja, ja. dann immer gefordert. Ja. Ja, und da, da war dann auch immer so ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber äh, also eigentlich wollte man keinen zurücklassen, ja, die sollten ja alle so gleich ihre Möglichkeiten haben. es sollte machen. ja auch gar möglichst wenig auffallen Manche lassen, Leute gibt, die anders leben. gibt es ja gar nicht. Ja, ja, so also wurde dann alles irgendwo Leute. auch oft in die Richtung, ich meine, wir haben es nicht so gemerkt, weil wir ja. in der Familie waren, aber wenn sie jetzt so... Kein hätte, oder wir, so eine verwahrloste Familie oder so, da wurden die schon ein bisschen kontrolliert, ja, ins Heim. Einfach so. kontrolliert, ja, ja. muss die, ich mal so die sagen. Die sind ja dann auch in die Heime gekommen. Ja, aber ja, ja nicht, nicht nur die Heime, also, meine Oma hat ja in dieser Nervenklinik gearbeitet, ja. da waren ja, also, sag ich mal, auch, sag ich mal, also Menschen, die jetzt wirklich eine äh, schwerst mehrfach, also behindert waren, beziehungsweise waren ja da doch nicht nur Heime, waren richtige also oh, Psychiatrische Anstalten, ja. also mit diesen riesengroßen Seelen, die gab es ja schon, aber man hat sie halt. Ja, und wenn ich das jetzt so manchmal höre, wie sie erzählen, in der DDR wurden die in den Heimen die Kinder missbraucht und misshandelt. Also ob das alles so stimmt, wie das in den Medien dargestellt wird. Ich meine, mag sein, aber dass das alles so, so doll sein kann, ich kann es mir nicht vorstellen, oder? Also ich ja, ich, ich, ich kann es mir einfach ja nicht vorstellen. Ich habe kennengelernt und da kann ich es eigentlich auch, ne? du weißt ja, ich da kann ich kein genau. darüber erlauben. weil ja. weiß nicht, es gibt, was es für kranke Leute gibt, die das dann ausnutzen und so. Also, es hört sich aber so an, als wenn es überall ist. Und ja, ja, das denke ich mal. War ja, ich glaube, ah, es variiert wahrscheinlich auch, aber nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich auch wirklich Heime gegeben haben, also gerade Jugendwerke. Es wird mag, dann, ja. Wo ja ist dann das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr betroffen, aber. Aber es gab auch die anderen. Und wird auch die anderen Heime gegeben haben, wo wirklich ein, ein da Dauer, da den Menschen, die so gelebt haben, was Gutes zu tun? Oder es mag tun. schon sein. auch Ich meine, ich habe damals in Lenin gelernt und da war in der Nähe ein Jugendwerkhof. Und da mhm. hatten wir sehr viele Jugendliche, die dann auch mal kamen, weil sie krank waren. Ich muss sagen, die Jungs da, die da kamen, die waren immer sehr nett zusammen, vorkommen freundlich. Ich konnte mir immer gar nicht vorstellen, dass die dort in so einem Jugendwerkhof sind, ja. Der, die hatten wahrscheinlich auch, so wie heute, zerrüttete Familienverhältnisse und dann sind sie halt ausgeflückt. Sind Sie denn dann auch später dann, sagen wir mal nach Ausbildung und schon bei der Berufstätigkeit, gab es da noch irgendwelche Kontakte zum Staat oder zu den Institutionen, wo Sie dann regelmäßig noch... Unterstützung bekommen hätten oder Fragen stellen können. Nee, gar nicht mehr. Aber war auch noch nicht mehr notwendig. War auch nicht notwendig. Ja. Sie hatte ihre Arbeit und sie war ja dann auch zufrieden. Hm. Ich glaube, du hattest noch ähm, mal geschrieben gehabt, wie es denn so war mit Jugendpionier sein, beziehungsweise das, was man dann halt nehmen. Bitte? Mit sein oder. Äh, Jugendpionier, ja, war auch. War schön. <lacht> ja, das wird so, so dann auch... Ähm, so junge Pioniere, ja, das genau war auch so applikatorisch, das musste so werden. FDJ gab das bei euch gar nicht mehr so, ne? Doch. Oder doch? FDJ, dann sind wir ein, äh, irgendwo äh, Ach, sind ein Zandierungsjahrer. FDJ, äh, äh, FDJ war du nicht, du ne, warst nur bei den Pionieren. Ja, FDJ war ich auch. Ja, ja. Oh Gott, du weißt schon ja mehr als ich. <lacht> ja, kann sein, aber... <lacht> Und dann haben sie ja. uns beschimpft, warum wir ein FDJ-Loser hatten Warum haben ja? sie euch bestimmt? Na, ja, weil wir ähm, sollten Kinder auf die jot anziehen. Wiss ich nicht, warum. Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Na, wir waren dann irgendwo in Berlin so in äh, mhm. irgendwo, wo sie die, die umgebracht haben. Das war zu irgendwo in Berlin da. Und dann waren wir so stolz wieder auf die Jot-Bluse. Ja, die dann waren dann eben so die Kinder. Die, also Behinderten oder von der Sonderschule, die Kinder, die waren eben stolz darauf, was sie gelernt haben oder was sie konnten. Die fanden es eben durch, So wie gesagt, wenn Susanne hier zu Hause nicht pariert hat, habe ich immer gesagt, ich rufe deine Lehrerin an. Oder ich schreibe ihr einen Zettel, den musste sie abgeben. Die konnte ja nicht lesen, was da drauf steht. Also, wir werden es auch aber ich Das hat einfach <lacht> gewirkt. Und wenn ich wenn mal was gesagt habe, nee, das machen wir, meine Lehrerin hat aber gesagt, also muss ich das ne? Das war einfach so. Ich meine, wie das heute ist, keine Ahnung. Wie es heutzutage funktioniert mit Einschulung, Berufsausbildung, Sonderschule, ähm, Einschulung? Ja. Also nicht genau, weil es ja von, von, von Mensch zu Mensch halt immer unterschiedlich ja, ja. ist. Also je nachdem, welche Diagnose man bekommt oder in, in welche Möglichkeiten man auch hat und ähm, je nachdem, in welchen Regionen man auch wohnt, muss man auch halt sagen, dass man halt in verschiedenen ländlichen Regionen nicht so viele Möglichkeiten haben wir in Berlin. Und so ist es halt unterschiedlich und eigentlich hat man ja auch die freie Wahl, dass man eben sagen kann, man darf eigentlich auch sich die Schule selber aussuchen, was ja aber auch wieder begrenzt ist. Ist ja nicht immer. Mhm. Was mich ja interessieren würde: ähm, Habt ihr auch so so Pfaden gehabt, so ähm, äh, diese Ferienlage? Ja. Wir sind dann nach Loppel gefahren, mal mit zu. Ja, hab mal eine Woche gemacht. Wo ja, wo also, Ostsee. Ah, äh, war das jetzt ein Ferienlager von den Eltern aus, jetzt das vom Betriebsferienlager von, von, von, von der Schule? Schule. Von, von der, der Schule, Schule war das mal, ja. Da hatte Geburtstag gehabt und da habe ich einen Kuchen gebacken. Und dann habe ich einen Geburtstag da mit den Schülern da gemacht. Geburtstag, ja. Ja, einmal habe ich sie so nach besten gebracht, das weiß ich auch, aber das war Betriebsferienlager. Die beiden Damen, da konnte ich den schon auch gefahren. <lacht> Aber da hattet ihr auch gut gefallen. Also das ist nicht, da hieß es nicht, naja, die wollen wir nicht, die hat irgendwie einen Schaden oder so. Also das war ganz normal, die kamen mit, mit und dann war gut. Und dann sind wir auch mit einer Schule auch mal, in, in, in, uh, es war ja auch viel noch dort bis, bis 16 Uhr, in unser Zug gefahren ist und auch im Kino gewesen, im Kaffee. So unternommen haben sie schon immer sehr viel, muss man sagen. Es ist nicht so, dass man jetzt gedacht hat, naja, die haben sowieso keine Ahnung und die Garten brauchen das nicht. Nee, also die haben Die haben so wirklich versucht, auch ein bisschen zu integrieren und zu sagen, also gut, Und, und einkaufen, wir wenn wir, wenn wir, äh, wenn wir äh, Kochen hatten, mussten wir alle einkaufen gehen und gucken, was, äh, was wir brauchten, was wir. Essen kochen und so. Ich habe Löwenzettel geschrieben, seit ihr mit der Lehrerin jetzt hm. habt. Das ist eigentlich schön, dass man nicht sagt, okay, wir sind ein schönes, Aber welche waschen, und so. tut mir leid, das ja. kann ich nicht so. Naja, ja, und, doch. Und andere, die dann eben, es gab ja dann immer diese Einstufungen und die dann praktisch nicht bildungsfähig sind, na, wo das mit sich dann nicht ging. Die äh, ja, sind dann ja entweder in, in Heim in gekommen oder in, in den Familien geblieben und dann von den Familien gepflegt worden. Ja, aber dann auch in die vielleicht bei der Arbeit und Das war ja Kinder sicher auch, auch noch schwieriger. Also, da kann man ja im Prinzip schon gar nicht mehr mitreden, weil man das ja nicht kennt. Aber da hat die Familie auch schon Mitspannrecht? Also da ist es ja nicht so, äh, ihre Tochter und ihr Sohn kommt jetzt in das Heim, sondern nee, die, die haben auch halt, Wir kennen das selber. Äh, wir haben Bekannte und äh, der Sohn ist äh, also im Prinzip gleich nach der Geburt äh, so behindert äh, gewesen, also gar nicht lernfähig und äh, ist im Prinzip so auf vier Jahre stehen geblieben, kann man so sagen, ne? Oder? Mhm. Und er äh, ist im Prinzip mein Alter und ja, und die wollten ihn aber nicht ins Heim gehen, haben ihn eigentlich und er ist bis heute eigentlich noch bei der Mutter. Ja, natürlich ganz schwierig, ja, und äh, haben immer Gegenschichten äh, gemacht, dann, oder wenn sie mal in Urlaub, das war auch fast nicht, nicht drin, ja, und schwierig, ja. Das es halt auch so wenn die Leute auf dem Zuhause fliegen? Nein, ich weiß nicht. Das würde man noch mal fragen. Das, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es eben bloß so, dass die viel gemacht haben und sich äh, viel mit ihnen beschäftigt haben. Also man konnte auch mit ihnen reden, aber als immer eine wirklich und gute Mauer hatte. Und dann konnten die auch, wenn sie dann wirklich mal weggefahren sind, äh, dann in einem Heim oder zum Beispiel es dann äh, für, die, für die... Die Zeit runterkommt. Ne? Ne? Das, das wurde dann organisiert, sodass die, wenn einer krank war, das ging nicht dann, dass sie dann die Drehung von der anderen Frau Das war dann... Ich äh, so ja, war in diese Richtung hatte ich für mich gar keine Erfahrung. Ich habe da gesagt, das funktioniert ja eigentlich alles. Ne? Er war, also war ja dann eigentlich die ganze Zeit zu Hause. Er war irgendwie, irgendwie in der Schule. Oder nee, nee das war ja nicht. War ja nicht. Er war ja nicht äh, und wenn man dann spielen wollte, war manchmal so, naja, ja. es ist wirklich so wie, wie so ein Fernsehbund. Ja. Ja. Ja, da dann war aber auch nicht, auch nicht mehr, ja. Man mhm. konnte, ja haben viel gespielt ja, und war auch eher mhm. so ein bisschen aggressiver, wie du, wie du also, weil ja. die Kinder sind, der passt und nie, haben man sich interessant machen und so. und heute ist das natürlich ganz schwierig, ne? weil das ist eigentlich schon ziemlich alt und körperlich ich jetzt auch schon ein bisschen äh, angegriffen und dadurch, dass nicht so viel Bewegung ist, äh, ja, kommt dann eins zum anderen. Ja, ja, das ist, klar, ist ein bisschen Gelände, ein ja. Gucken nicht mehr richtig. Ja, und und dann ist natürlich für diejenigen, der Mann ist inzwischen gestorben und sie ist alleine für die Linien zuständig. Dann hat sie mal einen Halt gehabt, aber er ist dann nicht gewöhnt, er ist ja nicht zufällig. Ja, immer zu gewesen, und Das ja. ist natürlich schwierig, ne? ja, ja, Da dann ist dann er ist so wahrscheinlich äh, nicht zufrieden äh, zurückgekommen. Äh, äh, ja, ja, da hat sie ja. selber dann gesagt, solange ich will und dann kann, ich, äh, hat sie wieder rausgekommen. Ja. Ja, das, äh, das kriegt man ja dann wahrscheinlich auch nicht fertig, ja sein Kind oder? einfach so genau. abzuschieben. Dann dann dann ne? dann jetzt dann kann sich mehr jetzt nicht damit so ungefähr, dann hört sich dumm an, aber es ist so, ja? aber äh, das wenn jetzt die Mutter das wirklich gar nicht mehr kann, was sie ganz so praktieren also, ja, ist. Er, irgendwann das ist muss er dann da, aber ich denke mal, dass er dann wahrscheinlich gerne nicht reingeht, sich da gar nicht mehr zurechtfindet und irgendwo dann verheimliche oder das ist das, Nein, ja, alles klar. Das ist ja auch schon bei den Eltern so, wenn die dann mal genau. ins Heim ja. müssen, nachdem sie jetzt jahrelang ihre eigenen gut für Welten gewohnt haben, ist dann halt schon Umstellung, das merkt mhm. man eben, wenn ich dann noch Bei der Oma war, es ist dann auch so, es das ist dann einfach nicht mehr zu Hause, wenn man dann, ja. wenn man dann woanders ist, einfach ich nur noch dieses Zimmer. Also das kann noch, schön, noch so schön sein für die Familiepersonal, kann man auch so nett und freundlich sein, aber das ist nicht zu Hause. Sie gerade angesprochen, es gab diese verschiedenen Einstufungen, haben Sie da noch Informationen? Wie die waren? Naja, ja, äh... gab es hat sich sowas gab es nicht. mehr. schwerbeschädigten. Da gab es diese äh, Mein Vater hatte ja auch schwer schwer aus. Ausweis. auch. Die gab es auch schon. Ja, aber ich meine, es gab ja... Man kam in die normale Schule, also normalen Bildungsbiet, dann die Sonderschule. Sonderschule. Sonderschule. Und dann gab es meiner Ansicht nach, die eben nicht, also... War, ja, also hat ja nicht, aber das war ja schon eine Art Wirklich ganz toll, gar nicht, wo da irgendwelche gab, es Die gab Ja, aber ich habe mir nicht bekannt. Und ist so ich, ich weiß bloß, dass ich damals, äh, zum Beispiel in Bernau, hier in die Hoffmannshalle zahler anstalten ne? von der Kirche her. Mhm. Ja, ich weiß aber auch noch viel äh, zu DDR-Zeiten waren es ja. Heute hat man ja ganz viel, wo man das Einverständnis äh, der Dinge braucht, wenn jetzt irgendwie die ist oder bei einer Anziehungsbürger. oder irgendwas. Das, was man heute, am a früher war das nicht unbedingt. Nö. Das war eben vor angeordnet, man ja. so wollte. Ja. Und, äh, selbst auch wenn die das nicht wollten, da wurde das waren ja halt auch alles tolle Behandlungen und tolle Aufenthalte. Manchmal alles schön wieder. Ne? Aber heute äh, muss man sagen. Wir meditieren sie ja manchmal auch, aber dann so und da kann man gar keiner was machen, wenn man dann manchmal so ein bisschen hat, der im Haus alles ja. verhüllt. Und da ja, hat keine eine was das heißt, aber auch im Fernsehen. Das heißt, wir machen das Verfolgen, da alles. Es äh, ist auch nicht so, dass wir lösen, denke ich mal, dass da in der Linie, ja, weiß nicht, wo da der Bad ist, wo man ja. sagt, äh, das ist meine Freie Entscheidung und da ja. lassen genau. wir die entscheiden. Ja. Genau, das eine ist dann, auf der anderen Seite, da dürfen wir uns nicht einmischen, wenn man jetzt hier Verwandte, wenn da wirklich einer diese Patienten-Fraktion und auch mal für seinen Verwandten nicht entdecken. Nils die guten Unfallwürfel, du hast jetzt nicht für deinen Partner diese patienten machen. dann kann man als Verwandter nicht ganz durchwandelbefeuern. Aber da, wo... wo Du nicht mehr ja, so. Ja, dann du, dann dann du, du, du kannst dann nicht mehr, mehr als Ehefrau oder als Tochter ja. entscheiden, was mit deinen Angeboten passiert. Dann das ist, dann doch, ist doch nicht normal. Das war früher nicht so. Da hat keine, kein Mensch danach gefragt. Wenn ich gesagt habe, naja, ich möchte das nicht mehr, dann wäre das wahrscheinlich so gewesen. Aber äh, heute, wird das nicht schriftlich festgelegt wird, und ich meine, kennen wir ja nur zu Genüge, dass man alles unterschreiben muss. Ja, und an mehreren Stellen noch mal hinterlegen, ja, da ist dann ja. auch... Und hundertmal sagen ja, ja und, und hier noch unterschreiben und da noch unterschreiben. Ne, ja, die so abgesichert Gehst du ins Krankenhaus, musst du so ja. einen Zettel unterschreiben, nur so eine Liste und dann erklären sie dich auf, wenn ich so trinke, was die mir da so alles erzählt hat, was da alles so passieren kann. Ich hätte gedacht, ne, eigentlich müsstest du sagen, du lässt das nicht machen. Oder ja. man so schreibt einfach, man liest es gar nicht durch. Ja, ne? bloß ich meine, das ist ein Risiko, dabei geht, das, weiß man. Ne? Und ich meine jetzt genauso, wenn ich Pillen einnehme, wenn ich mir den Beipackzettel durchlese, sagt jeder, eigentlich jeder normal denkt, ich nehme es lieber nicht. Ja, dann, dann hat man es sofort, wenn du ja, ne? das gelesen hast. Ja, das lese sie gar nicht. Ja, ich habe noch eine Frage. Du hast so einen Führerschein oder? Ja. Hast du den schon äh, zur DDR-Zeit machen können? Nee. Ein schein Mofa. Mofa-Schein. schein für 30 Stunden Kilometer, Nee, habe nee. ich in, in Kürbis gemacht. Ja, die haben hm. mir das vorgelesen und ich habe das angekreuzt. hättest hm. du das schon zur DDR-Zeit machen können? Nee, davon wäre nee. noch nicht so alt. Nee, ich meine überhaupt, dass das man. Äh, Keine Ahnung. Nee. Da hättest du so keinem was das machen nicht? können, glaube ich. Hm? Weiß ich nicht. Wir haben auch nicht versucht. Das heißt, da war sie auch noch nicht so alt, weiß ich nicht. Das Aber du, das kann sein, denn ich habe gerade mal hier einen der fährt immer mal ein Fahrrad und da habe hier hierher mal gefragt, wie Nachbarin, Ich sage, sag mal, der, die Frau fährt Auto, er nicht. Naja sagt sie, der ist so eine Sonderschule gegangen. Was sag ich? Der ist in die Sonderschule gegangen? Ja. Und deswegen durfte er keinen Führerschein machen. Aber nach der Wende dann? Nach der Wende ja, dann ja. sind wir zur Fahrschule mal gefahren und haben uns ja, erkundigt. Das. Und da hat der Fahrlehrer dann gesagt, ja, wir könnten ja mal versuchen. Mit Schreiben und so hat sie ja nicht Stammhut, gut, aber naja, sagte wir könnten ja auch mündlich machen, eine mündliche Prüfung. Und dann haben wir mit ihr gepaukt. Das hat sie komischerweise begriffen irgendwann. Das war ja, sehr ja toll, weil das ermöglicht ähm, einfach noch ein bisschen mehr Publikität als jetzt noch auf den Zug eingewiesen zu sein, der sich ja. eine Stunde mal fährt. Und dann hat sie, der Fahrlehrer damals dann zu uns gesagt, kannst du doch gleich weitermachen für Auto. Und dann haben wir gesagt, nee, Auto, da hatten wir denn wieder Angst. Mhm. Auto, nee. Gab es da so verschiedene Sonderschulen in der DDR oder wie war das, also dass das irgendwie abgegrenzt wird? Es gab ja die Blindenschule in königs Die und die Sonderschule war im und was anderes gab es da nicht. Und lief das unter irgendeinem Träger, irgendwie speziell? Nee. Und das war ein Start, der war dem Gesundheitswesen unterstellt, der Volksbildung. War es eigentlich, eigentlich Zufall, dass die Schule, die nächste weiterführende Schule in Königswisterhausen war und die dicht warten so das letzte? Also, wo wäre dann die nächste Schule gewesen, als jetzt die nicht gegeben Die nächste war keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich in halt Lippen. Lippen vielleicht, ja. glaube ich ja. Wer von der Erfernung äh, vielleicht... Sonst? Sonst, ich glaube ja. ja. Kann ich Muss nicht ja sagen, Lippen, ich weiß es nicht. Man Die, die größten Städte, die dann hier umgehen, ne? Ich denke mal, so große Orte hatten denn schon so eine, ja. wenn es denn so gelohnt hat, ne? Also ich weiß nur, dass ein Kaffee in der Warenlippen, könnte sein, könnte sein, ich weiß es nicht genau. Wie war das denn eigentlich mit dem Abschluss? Konnte man da irgendwie frei, frei wählen oder? Mit dem Schulabschluss oder was? Das hat achte das Klasse. In Weiden. achte Klasse bin ich ähm, Achte Klasse Schulabschluss. Abschluss gemacht in 8. achte Klasse und dann bin ich Das ähm, ging dann auch nicht weiter und dafür waren auch da die Schüler nicht mehr. Und dann bin ich im Krankenhaus gekommen. Ach Berufsschule war Wir das Schule. dann Schule Ja, aber wie das da funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Das war auch so. Ich glaube, die Klassen die waren so sieben, acht Schüler groß. Wie groß war denn die ganze Schule? Also, wie viele Schüler gingen, gingen da hin? Du viel da Nein, da ja, weißt du, wie, ja, wie die viele da hinten? Ja, da war ja da unten, hier war ein Beirat drin. Ja, weißt du, wie viele Schüler da waren? Das waren acht Kla Klassen. Nur die 450 Schüler waren das schon. Da alles so die Klassengröße, so sieben bis acht, also wirklich kleine. Ja, die haben Klasse. angefangen mit der ersten Klasse. Und dann gingen die immer weiter. Also, die Schülern, Schüler pro Klasse? Das waren nur so. Naja, die Klassen. War noch vielleicht zwölf, also zwölf. Nee, die waren bis acht War nee, also unter genau. Waren noch acht und zehn waren unterschiedlich. Kinder. Naja, die haben ja die Klassen immer geteilt. A und B. Naja, das so ist nicht, so nicht so eine große Klasse. Naja, weil weil ja. es nur besser ist, wenn die Klassen kleiner sind, können sie besser unterrichten, mhm. als wenn so einer große, oder vielleicht sechs, 27 Schüler drinnen, wie sie jetzt die Klassen haben hier. Ja. Ja, also generell, Sie haben gesagt, dann haben wirklich die Lehrer auch noch Zeit. Ja, darum war es ja auch so. Und auch die Sonderschullehrer, also die hatten auch eine gute Ausbildung, denke ich mal. Die Na waren, ja, waren auch nicht. wirklich sehr, sehr nett und sie haben sich auch Mühe gegeben. Und hier in was hier gab es noch in Rankenheim noch? Rankenheim war ja das für, sag mal jetzt, ob es sich so, so genannt hat, weiß ich nicht, schwer erziehbare Ach so. Jugendliche, für Jugendliche schwer erziehbare Kinder. Also Strich vielleicht Richtung Jugendwerkhof. Hm. Denn hier im Nachbarort äh, gab es ja zu DDR-Zeiten, äh, ja, Frankenheim haben wir genannt und da waren, später sind diese Schüler, in Großköritz, da gab es die Schule nicht mehr zu, äh, in Erwende. Dann sind die in die normale Schule praktisch Der ja, Dann die haben wir da Aufenthalt noch. dort in, in diesem mhm. äh, Heim praktisch gehabt und sind dann aber in die normale Schule gegangen. Und hierzu, jetzt zu, ich zeige jetzt mal damit man es <lacht> besser auseinanderhalten kann, da wurde dann die Schule da geschlossen und dann wurden die Kinder die sind ja nicht dumm, nein, die dort sind, die Kinder ja, sind ja normale Schüler in die Normalschule geschickt hier. Und da haben sie sich versucht, oder die Lehrer haben versucht, die damit reinzukriegen? Ja, oder. kurz, das, ist, das Prinzip war so gewesen, wer, den, wer die Leistung nicht mehr gebracht hat, jetzt hier, die wohnen vielleicht alle in einer Klasse an der ersten 1. Mhm. war und wer dann nicht mehr mitgekommen ist mit dem Stoff, mhm. haben gesagt, na ja, gut, dann war das nicht so, damit sie Rücksicht? Nein, Dann sind die eben in die Hilfsschule gegangen. Naja, okay, das waren ja die, die dann von der naja. Normalschule runtergekommen sind, Normale. die dann nicht mit, aber sowieso wie ja. die ist ja so, sofort in die Normalschule, in die Hilfsschule gegangen. Klar gab es welche, wo die Lehrer dann erst später gemerkt haben, dass die nicht mitkommen und dass sie dann versucht haben, die Kinder in die Hilfsschule zu bringen. Aber da gab es ja dann eben diese verschiedenen Klassen, wo dann wieder die drin waren, die ein bisschen geistig ja, schlauer ja. waren und konnten dann äh, eben dort ihre Ausbildung machen. Und die haben den meistens ja auch gepackt irgendwo. Denn man wenn man so hört, sind viele, die in der Sonderschule waren und die jetzt auch ihren Mann stehen. Und vielleicht doch gar nicht so schlecht sind. Gerade in der Praxis, in der Theorie vielleicht nicht, aber naja. Praxis das auch, zählt. Es ist auch schön, dass dann quasi so was so ermöglicht wird, so ein Leben ermöglicht wird, wo man dann wirklich auch selber arbeiten gehen kann. Mm. Und, äh, ja, tätig sein kann, jetzt nicht einfach nur, ja okay, jetzt warst du auf der Schule, aber dann ist jetzt weitergehen, ja. das ist jetzt eigentlich erstmal egal. Die können eben die Arbeit machen, aber die können das eben nicht, sag mal, einteilen oder was ich will. Aber bei manchen Platz der Knoten irgendwann. Haben Sie noch ereignet, wie ähm, die Schule gibt sie, gibt es heute auch noch in Königswusterhausen? Nein, da ist ja. jetzt auch gerade. Die sind jetzt zum Neubaut haben sie mal. Nee, die Sonderschule gibt es nicht mehr in KW. Nee? Nee. War das dann schon bei Wendezeiten? Oder? Wo sie die überhaupt gelassen haben, keine Ahnung. Die haben jetzt eine neue Schule aufgemacht. Das muss auch so eine Sonderschule sein hier. Wo warst du gewesen mit dem Juli nee, Niewitz? Nee, hier in Lubolz. In Lubolz, da. Da fahren die jetzt da soll von hier. Von. so eine Schule sein für so eine behinderten Kinder im Prinzip. Die werden abgeholt und dann fahren die da hin und die werden, kommen sie ja von sind ja, mit dem Auto gefahren, ne? ja. die werden abgeholt und hingebracht. Und unsere Schüler hier, die äh, wirklich.. Die wussten dann, also, weil ja Luwels auch eine Weltreise ist. Von ist ja aus. auch abgelegen. Ich meine, will ich gar, gar nicht sagen. Ja. Da wäre nee. nee. es gar nicht möglich, dass man dann selbstständig einen Rahmen zukommt. Man muss aber auch dazu sagen, Luwels ist so, da fahren sehr Schüler von Königswürsterholen, weil Luwels eine, eine Bahnstation hat. Oder? Und da ist es nicht weit, die bisschen Jungen dann älter. Das ist das, das hat auch nach Meter. So, ja. Nee, das ist, das ist die Station das ist? voll Limm. da hält der Zug, Na, oh. ja, wir wissen noch nicht alle, doch. Aber dann doch, also, wenn man sich diese Kilometerzahlen nach anguckt, dann wäre es doch eigentlich wirklich eher besser, auch dahin zu gehen, dass man sagt, man hat eine Schule für alle, und nicht, dass man hier ja. ja noch eine Sonderschule aufmacht ja. und noch eine. Mhm. Und dann werden die ja. Kilometer immer länger und dann hat man ja auch gar nicht so den, den Bezug zu den Kindern, die eigentlich in der Nachbarschaft sind. Und ja. äh, ich meine, wie ähm, war das bei dir in, in der mhm. Schulzeit? Na, ja, die Schüler die waren halber eingestiegen, dann sind sie zu besten Seelsweiler zugestiegen, und dann haben wir am KW uns getroffen und dann sind wir zur Schule gegangen. Und wie war das jetzt mit den Freundschaften? Du hast ja jetzt praktisch dort. In der mhm. Freundschaften hat die von Lippen, Lippen die, die gehabt, die ist oben ein eingestiegen und hat da Freundschaften gehabt, aber dann sind sie, ist sie auseinander. Naja, aber so in der Pflege, sag jetzt einfach mal, in der Freizeit haben wir ja nicht getroffen. Der, ne? Das war ja auch nicht so wie heute, dass man sich jetzt Auto setzt und sein Kind da irgendwo in den nächsten Ort kutscht. Wir hatten ja auch alle Kinder mehr oder weniger kein Auto und wenn ähnlich und das war Ey. vielleicht unterwegs. Ne? Aber man hat natürlich schon, dass den Vorteil dass man halt keine Gesichter sieht im ja. Studio und halt auch ähm, morgens beim losgehen und dann ist es auch nur am Kennt so ja. da vielleicht auch die Leute, als wenn man jetzt wirklich abgeholt wird, dann wird man noch 20, 30 Kilometer irgendwo hinfahren ja. und äh, abends nur zurück. Äh, hat man auch vielleicht Zug gesagt, nee. ja. da ist ja. es schon günstiger, wenn man naja, wir will. haben ja. uns in Zug dann getroffen. wir haben uns dann in Zug und dann alle Ja und heute sind ja so, die anderen heute auch die Möglichkeit, sich die Schulen auszusuchen. Mhm. Das muss nicht jeder gezählt, so je nachdem, wo die, die, bestimmt auch die Eltern, wa? wo sie ihre Kinder hinschicken. Naja, ich meine, das sind die Normalschulen, aber mit bin jetzt mit Behinderten, so, keine Ahnung. Es sollte, sollte so sein, aber trotzdem haben halt verschiedene Schulen halt immer Möglichkeiten auch zu sagen, deswegen geht es nicht oder mhm. verschiedene Barrieren sind ja auch da. Und erstmal die Auswahl zu haben, wo ist die überhaupt Schule, also in mhm. welchen Umkreis was macht denn überhaupt logistisch dann noch, noch Sinn, da hinzukommen dahin wieder zurückzukommen. Denn ja. ich meine, ob so ein behinderter Schüler, wenn der selbst in einer normalen Klasse ist, irgendwo geht er ja letztendlich unter, um, oder? Dann geht man ja nicht, ein eigentlich, wenn, wenn man, man jetzt dann die nee, eingegangen nicht, aber nee. wenn ich, ich eine halbe zur Schule gegangen wäre, dann wäre ja bestimmt eingegangen. Ja, weil man ja kein Erfolgserlebnis hat. Ja. Ne? Das würde ich mal so sehen. Aber also, was du gesagt hast, dass man halt wirklich die Schule so konzipiert ist, halt wirklich alle die gleichen Sachen ja. im aber man, man sollte reinmachen. vielleicht so eine Schulen bauen, so eine großen, wo sie vielleicht trotzdem noch mal so eine Extraklasse haben. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn da vielleicht ein paar Schüler sind, dass man die dann ein bisschen extra nimmt, aber vielleicht auch in der, na, ja, so Ein schon, bisschen schon, Verband ich macht. Das so, dass dann auch Zufahrer, okay, das ist jetzt ein ganz besonderer logistischer Weg, die zur Schule kommen, sondern die ja. nehmen dann ganz genauso am Zufahren teil oder an der Schule teil. Ja, sie genauso teilnehmen, aber trotzdem nochmal gesondert ein bisschen gefördert werden. Also, ich weiß nicht, wie die geht. die Konzeption ist eigentlich diese Inklusion, dass man eben ja. sagt, man hat. Eine Klasse insgesamt und das, da kann jeder daran teilnehmen und dann guckt man eben eigentlich, wie ist der Bestellebedarf, also für jeden Schüler, sodass dass das erreichen kann. Das ist natürlich auch momentan noch ein bisschen Utopie, weil die Gelder fehlen und ähm, kriegt man es bewilligt, aber das Konzept ist ja eigentlich da, dass man eben sagt, man guckt nach Stärken mhm. und man müsste vielleicht auch ein bisschen in den Bildungssystem gucken. War es auch nicht geplant, dass für bestimmte Leute dann noch speziell eine Person oder ein Lehrer oder wie auch immer ein Mann, einen, den, den man denjenigen nennt, Heilpädagog äh, oder wie, äh, dann da ist? Genau. Das ist in dieser Klasse und um den Unterricht ja, dann mitmachen. Wird, ja, aber ob das, das nicht... Wird ja, das wird ja teilweise schon so gemacht. Ja, ja, so, so ist es ja klar. Kinder, die jetzt so behindert sind oder nicht jetzt mitkommen, damit die einen Lehrer oder, oder eine Lehrerin gestellt kriegen, und die dann in, ja. in der Stunde bei den Schülern und bringt ja, sie. Dann überlegt man sich das ohne ja, damit er nicht zurückbleibt oder sonst mit den. Und ja, bei anderen natürlich, ich weiß nicht, ob das... Aber ich meine mal, gut, wenn es ein Schüler ist oder zwei und da ist ein Lehrer, der sich die beiden dann noch gesondert... Ja, aber was das kostet, aber ja. ja das nicht aber wenn dann noch mehrere sind, vier oder fünf und da äh, sind noch zwei Lehrer oder drei Lehrer mehr da oder die Kräfte, die dort, ob das nicht stört, die anderen wieder, dass die anderen äh, Schüler dann da wieder abgelenkt werden. Ja, ich weiß nicht, aber wie fühlen sich denn die Schule, äh, die, die Schüler selber, wenn sie jeder auf eine andere Schule Mach kommt, so, das ist doch irgendwie... Ja, ich, aber kann sich das nicht vorstellen, also ich ja, nicht. Wir hatten so ein hat und, und das alles. Das war auch so gewesen, wenn hat den, man auch erlebt, was. Wenn denn der Abschluss da war, hier weiß ich ja mit der 8. Klasse, dann sie auch diese Leute untergebracht haben. Die konnten jetzt nicht, sagen wir mal, so spezielle ob das nun Elektriker oder, aber jedenfalls so in der, in der Branche jetzt hier, hier mit der Heiljogs machen. Ja, oder. Wir jetzt, oder jetzt ja. die, die haben ja. ja dann schon so ein bisschen geguckt, die Lehrer, was könnten wir denen dann ja, anbieten, und diese ne? oder Gärtnerei oder Sekunden. Das war eigentlich ja ganz schön, damit sie die haben dann da so untergebracht. Die sind ja auch teilweise ein bisschen handwerklich so, be be so, begabt gewesen. Ja. Ich meine, das ist ja nicht so. Dass sie die den Kopf nicht gekriegt haben? Nein, die die haben ja viel in Heinrichs auch und sind in der Arbeit gegangen. Und ja, Schwermaschinen auch sehr viel mehr Da ja. waren ja unsere Partnerklassen, waren da waren wir ja auch ein Heinrichs auch mit einem Hock da, ein Heinrichsbauch da. Ja, dann sind Ist die von den Klassen dran, die Betrieberinnen haben, haben sich die Arbeiten angeguckt. Und das, ja, das, das, gesagt, gehört, das, das höher so. Und ja. Ich meine, es sind immer so, Arbeiten nur mal was zureichen, oder weiß ich, die dann doch nicht so rechnerisch, arbeiten. Jedenfalls auch, damit man jetzt pünktlich und so weiter. Aber auch da war es halt ganz, ja, normale Betriebe waren, die nicht ja. wirklich gesondert und irgendwo anders. Und äh, mhm. mhm. warum gab es ja auch also so Hilfsanwälte? Ja, der, mhm. der Mann, der hat ja, der ja. wüsste, der hat ja jahrelang, ich mhm. nicht geholfen. Ja, also, ich nicht mhm. Mhm. Naja, und da haben die dann immer schon gesehen, damit sie diese Leute auch dann irgendwie konnten unterbringen. Ja. Was ich da war, denn, wie haben wir denn gesagt, wie sieht denn, wenn die haben ja die großen Kurbelwellen gedreht, dann mussten ja die Späne weggebracht werden ja, mit der Wagen. Und Anwender und, und, und Lagerarbeiter Lager oder, oder. Sie und so ja, sieht und, das ist so so, wenn man denen, die das dann eben nicht so zeigt, was sie sollen machen und so weiter, machen sie vielleicht noch auf eine Art gewissenhafter als wie andere da ja. Nicht? Ich meine, so ist so manchmal auch dann die Liebe zum Beruf oder, weiß ich, oder? Na, ja, das hat, das ich möchte sagen, man muss die Welt doch um. genauer als, als ja. wir, als normale äh, Menschen in Anstrengung, die, die, die, die, ja. die, wenn und man da sagt, das machst du so und das machst du so ja, und dann ja. machen sie das, das so Jeder Mensch ist anders, man kann nicht alles so mit allgemein, das, der ist so und das ist immer so und das wird immer so bleiben, damit jeder mal eine andere Richtung kriegt. Aber so das Prinzip, von dem Prinzip her war das ja nicht, fand ich, jedenfalls... Dass er nur mit dabei war und äh, eigentlich nicht irgendwie abgesondert wurde. Ja, ja, ja. damit die auch mal eine Vorstellung haben, wie es nun wirklich, fand ich sowieso damit, die, ich das ja heute auch so, die haben ja auch, auch ihren Tag, wo sie in den, auch, ich weiß nicht, ob die Rindchen in den Betrieb hochgehen. und in Enkeltochter ist jetzt auch das, auf das Zehnte hier kommt. Ja, nun, hast du hast auch keine Arbeit in ne? der weil das machst du Abitur dann, ne? Bösen machen <lacht> Schön. Möchte ich möchte mich sagen, machen wir mach mal kurz, kurz Stopp und ich bedanke ja. mich schon mal für das Gespräch zum äh, ja, Thema Sonderschule Behinderung in der DDR und wie damit umgegangen wurde. Vielen ähm, Dank auch Herr äh, Fuel, ist auch noch mal mit dazugekommen ist am Schluss, wer, hat sich, oh, ja. mit, wer die letzte Stimme noch war, die dazugekommen ist. Und äh, ja, ich bedanke mich bei allen am Tisch für das Gespräch. Ging es ja halt doch eine Stunde haben wir uns darüber gesprochen und äh, ja, vielen herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein durfte und ja, danke schön. Ich hoffe, das hat ein bisschen gewirft. Ja, <lacht> gut, super, vielen Dank. Und da bin ich nochmal. Ja, ich hoffe, ihr konntet das Interview einigermaßen gut verstehen. Wie gesagt, ich habe mich bemüht, die... Äh, Gewitterausbrüche ein wenig rauszuschneiden und abzudämmen. Vielleicht hat auch Phonik da auch noch ein wenig geholfen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es ging einigermaßen zu verstehen. Und äh, ja, das, was gesagt wurde, fand ich auf jeden Fall sehr interessant und bedanke mich auch nochmal bei Familie Fugel und äh, Familie Schwabe, dass wir dieses Gespräch führen konnten. So, was gibt es jetzt noch zu guter Letzt zu sagen? Als erstes wollte ich mich mal bedanken, äh, wahrscheinlich auch im Namen von Marvel, denn auf meine letzte Sendung äh, hin mit ihm im Gespräch zu Kinderland haben wirklich einige von euch das Buch von ihm gekauft. Also eben Kinderland und das auch auf Twitter gepostet und geteilt. Und äh, ja, ich denke mal, ähm, er hat es hoffentlich gesehen und freut sich da genauso wie ich, dass wir dazu beigetragen haben, dass das Buch noch mehr Leser findet. Und äh, also offensichtlich hat es euch ja sehr gefallen. Also vielen Dank auch nochmal. Dann ähm, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt auch die Möglichkeit bieten, dass ihr uns Zeit spenden könnt bei Auphonic. Ihr wisst ja vielleicht, dass alle Produktionen von Staatsbürgerkunde und vielen anderen Podcasts auch noch mal durch den Webdienst Auphonic laufen, der das äh, Audio schön macht und ähm, ja alles schön berechnet, schön abmischt, äh, die Lautstärken anpasst, unerwünschte Nebengeräusche so gut es geht rausfiltert. Und ja, das sind äh, Jungs und ja, vielleicht auch Mädels aus Österreich. Und die müssen natürlich auch irgendwie den Kühlschrank füllen, die Miete bezahlen und der Dienst ist wirklich so toll. Und die haben jetzt ein Premiummodell in den Start gebracht. Das heißt, bis zu zwei Stunden im Monat Produktionszeit sind frei und alles, was darüber hinausgeht, muss jetzt bezahlt werden. Wobei bei Muss, würde ich auch mal mit Einschränkung sagen, das ist wirklich ein sehr fairer Preis, den die da machen. Und äh, ja, den zahle ich natürlich gern. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt bei der Produktion von Staatsbürgerkunde und euch gefällt, was ihr hört, vor allem äh, ja, die akustische Qualität. Dann könnt ihr jetzt auch Produktionszeit bei Auphonic spenden. Ein Hörer hat es schon gemacht, der ähm, AXBM auf Twitter. Ähm, vielen Dank dafür. Also da können wir jetzt auch erstmal eine ganze Weile produzieren. Also da ist jetzt erstmal keine Gefahr. Und selbst wenn das Kontingent aufgebraucht werden sollte, keine Angst. Staatsbürgerkunde geht natürlich weiter. Ähm, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, wie gesagt, dann könnt ihr uns da jetzt Zeit spenden ansonsten freuen wir uns wie immer über eure kommentare via Audioboo, via der kommentare im blog wir freuen uns über eure bewertungen auf itunes und eure flatterklicks also gerade im letzten monat sind wirklich ganz schön viele flatterklicks zusammengekommen hatte ich äh, den eindruck auch für die alten folgen also es freut, freut uns natürlich auch riesig dass die immer noch so gehört werden ja ihr könnt uns folgen auf facebook auf twitter auf google plus auf ab.net, da sind ja auch noch ein paar unterwegs ähm, ja die vergessen wir auch nicht und ähm, ja, dann wollte ich noch darauf hinweisen. Äh, die Wandzeitung ist jetzt auch ein wenig wieder aktiver geworden. Da könnt ihr auch mal reinhören. Und ich bedanke mich mal wieder bei der Grundschule für äh, bei der Grundschule in Friedrichsfehn für das Pausenklingeln am Anfang. Das habe ich auch lange nicht gemacht. Aber ähm, ja, das ist ja nach wie vor äh, super im Einsatz und vielen Dank dafür. Ja, das war's. Das waren jetzt auch so die ganzen Sommer-Specials. Das heißt äh, Sendungen mit Gästen die nicht meine Eltern sind. In der nächsten Folge setzen wir drei äh, in der Familie Fischer uns wieder zusammen und äh, besprechen ein Thema. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Das ist dann in drei Wochen der Fall. Und bis dahin wünsche ich, wünschen wir euch einen schönen Sommer. Wenn ihr unterwegs seid, nehmt ein paar Podcast-Folgen mit, vielleicht auch Staatsbürgerkunde, damit ihr unterwegs nicht auf dem äh, Trocknen sitzt. Und ja, dann hören wir uns Ende August wieder. Bis dahin, macht's gut, eine schöne Zeit. Euer Martin. Tschüss. Thank you.